Schönen guten Tag, mein Name ist Alexander, ich zeige OpenCMS, insbesondere wie wir in OpenCMS Templates stylen und äh, mit verschiedenen äh, Themes oder auf verschiedenen Devices ausgeben können. Ähm, zunächst einmal muss ich mich anmelden. Ich bin jetzt hier auf unserer Demo-Webseite. Äh, die Anmeldung erfolgt hier über das Frontend. Es gibt natürlich auch ein Backend, aber das lasse ich mal gerade weg. Äh, hallo. So, jetzt bin ich angemeldet. Die Seite sieht erstmal genauso aus wie vorher. Das bedeutet, ähm, unser Ansatz ist eigentlich, dass die Bearbeitung der Webseite sehr stark visuell, also möglichst wenig äh, Masken im Hintergrund, wo in Checkboxen Einstellungsmöglichkeiten gesetzt werden. Ähm, sondern der Versuch oder Ansatz ist, diese äh, Seiten und die Inhalte auf der Seite möglichst visuell anzuordnen. Ähm, wenn ich im Bearbeitungsmodus bin, was jetzt der Fall ist, habe ich hier oben rechts einen Knopf. Den kann ich drücken und damit aktiviert sich jetzt unsere Toolbar. Ich glaube, ich muss hier mal F11 drücken, sonst kriege ich da ständig diese blöde Nachricht. So ist besser. Ähm, jetzt... Sehen Sie den Toolbar. Mit dem Toolbar kann ich verschiedene Operationen ausführen und ich sehe auch direkt auf der Seite selber, wie hier verschiedene Elemente angeordnet sind. Jedes Element hat im Wesentlichen einen solchen Kreis. Wenn ich die mit der Maus anfahre, wird das auch hervorgehoben. Ein solches Element kann ich jetzt zum Beispiel von links nach rechts ziehen oder in die Mitte. Das ist einstellbar über das Template. Ähm, und äh, ich kann auch die Bereiche festlegen, in die diese Elemente fallen können. Die ähm, Elemente werden dann auch unterschiedlich dargestellt. Zum Beispiel halt hier, wenn ich das von links äh, in die Mitte ziehe, äh, von rechts in die Mitte ziehe besser, da sehen Sie, hier ist die volle Darstellung. Rechts ist es dann so eine reduzierte Darstellung, äh, wo halt ähm, ein bisschen abgeschnitten wird. Wenn ich jetzt eine neue Seite zum Beispiel hinzufügen möchte, dann kann ich das hier tun über die Sitemap und ich kann dieser Seite dann auch Eigenschaften zuweisen. Zum Beispiel äh, eine neue Seite hinzufügen, passiert hier über diesen Zauberstab. Und sehen gibt verschiedene Vorlagen, die ich jetzt äh, im System zur Verfügung habe. Dann nehme ich mal die leere Seite zum Beispiel. Die kann ich jetzt hier reinziehen an die Stelle, wo ich sie haben möchte. Die tue ich jetzt mal direkt unter meine Startseite. Das ist... Schön, dem gebe ich jetzt irgendeinen Titel und diese Titel, die ich hier vergebe, das ist auch gleich die Navigation auf der linken Seite. Und ich kann auch für das Template jetzt einstellen, gewisse Eigenschaften, die vorher angegeben worden sind. Zum Beispiel in den Eigenschaften, wie viel Spalten soll diese Seite jetzt darstellen. Eben hatten wir ein Template mit drei Spalten. Hier kann ich jetzt mal sagen, ich mache nur zwei Spalten. Wenn ich auf die Seite dann wechsle, hoppla, habe ich mich wohl verklickt. Das ist die Seite, die ich eben angelegt habe. Das ist schön. Die ist halt leer. Da ist jetzt nur die Navigation drauf. So ganz leer ist sie in Wirklichkeit auch nicht. Es befindet sich nämlich schon dieses Kopfelement hier drauf. Das sind dann Vorgabeschablonen, die ich auch bei dem Template hinterlegen kann. Die es mir also ermöglichen, wenn ein Redakteur eine neue Seite anlegt, da schon diverse vorkonfigurierte elemente zu finden in unserem fall ist das dieser seitenheader auf diese seite kann ich jetzt relativ frei elemente anordnen weil das das template erlaubt das müsste nicht so sein ich könnte das einschränken diese elemente hole ich mir hier aus der bibliothek indem ich vorhandene elemente reinziehe hier listen da gibt's blumenbeschreibungen bei uns ziehe ich die dahin oder ich kann auch ähm, Neue Elemente anlegen, das passiert eigentlich auch visuell. Die Elemente bearbeiten kann ich dann reinklicken und hier irgendwie zum Beispiel Fett sagen oder halt auch natürlich einen maskenbasierten Editor anzeigen, wo ich dann die ganzen Dinger, die ganzen Werte von dem Element im Einzelnen nochmal in Einzelfeldern bearbeiten kann. Für das Templating ist wichtig, dass wir diesen Elementen auf der Seite auch noch optionale Farbeinstellungen zuweisen können. Wenn ich also sage, ich möchte jetzt hier, dass sich das zumindest in einer anderen Farbe darstellt, dann, dann, wenn es entsprechend hinterlegt ist, kann zum Beispiel hier ein blaues Aussehen gewählt werden oder ich glaube, ich habe hier auch die Möglichkeit, die Bildausrichtung zu manipulieren. Das ist jetzt links vom Text, weil das der Default ist. Ich könnte die auf rechts vom Text setzen oder von mir aus nach oben es ist natürlich jetzt auch nur begrenzt äh, gut aussehend, weil das Bild hat nicht die richtige Dimension. Vielleicht, Es geht hier gerade noch. Ich mache es mal wieder weiß, weil es einfach schöner aussieht. So, ähm, wie gesagt, das sind Möglichkeiten, wie ich in dem OpenCMS Seiten äh, erstellen kann. Ich kann jetzt halt auch noch weitere Elemente da drauf tun auf diese Seite. Also noch eine Blume und von mir aus rechts noch irgendwas anderes. Irgendeinen Textbaustein, den ich auch schon habe. Und die Anordnung, das Layout ist jetzt bewusst relativ frei. Also äh, ich kann jetzt auch das Ding darüber legen und das in die Mitte von mir aus. Da kann man dann äh, in einem Rahmen, den man im Template-Entwicklungsprozess äh, vorgibt, die ähm, Möglichkeiten doch sehr flexibel gestalten. Ein anderes Thema ist auch, dass das Template an sich, also dieses ganze Rahmenwerk hier, das ist jetzt ein äh, Desktop-Template. Das ist also gewissermaßen klassische Webseite, äh, normales HTML, ähm, allerdings äh, nicht responsive, offensichtlich. Ja. Äh, wir können also unsere Inhalte allerdings durchaus auch in verschiedenen Templates äh, rendern. Und zwar passiert das dann bei entsprechender Einrichtung äh, so automatisch, dass halt beim Erkennen des Devices, die ganzen Inhalte in einem anderen äh, Template, zum Beispiel in einem Responsive äh, Template basierend auf Bootstrap dargestellt werden. Und als Redakteur kann ich das auch tatsächlich hier äh, selber äh, initiieren. Also ich kann hier auswählen, zeige mir jetzt das Template an. Ich bin jetzt im Desktop-Template. Jetzt möchte ich sagen, jetzt will ich es sehen, wie es auf der mobilen Seite aussehen würde. Jetzt erscheint es erstmal relativ genauso, weil das Bootstrap-Template was wir hier als responsive Framework verwendet haben, da natürlich durchaus die Möglichkeiten bietet, das auch so aussehen zu lassen. Und wer es jetzt halt kennt, das Bootstrap, der ups, da habe ich mich jetzt verklickt. Wer es jetzt kennt, der weiß, was kommt. Wenn ich es ziehe, dann ordnet es halt irgendwann an. Hier oben ist dann die äh, Navigation. Oh, da hat irgendjemand was kaputt gespielt. Ähm, und äh, der Header ist nicht der richtige, das sehe ich gerade. Der müsste nämlich eigentlich nicht dieser sein. Ich kann nämlich auch an den Elementen noch festlegen, in welchem Element werden die überhaupt angezeigt. Hier ist das so, dass der Header eigentlich nicht im ähm, Desktop, äh, im Mobile Template erscheinen soll. So, dann ist der leer. Jetzt müsste ich den nochmal da neu reinziehen. Das wird jetzt vielleicht verwirrend. Ich gehe mal auf eine Seite, wo das schon geklappt hat. Hier ist das der Fall. Man sieht, hier ist dieser Header anders. Das heißt, die Logos sind ein bisschen äh, kompakter. Dann sieht es auch schöner aus, wenn ich es zusammenstecke. Und das wird eben gesteuert über diese Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann also für jedes Element festlegen, äh, erscheinst du dann auf der mobilen Seite oder wenn es jetzt noch eine andere... Wahl gäbe für das Template auf dieser Variante oder erscheinst du in dieser Variante. Und äh, hier ist halt dann auch zum Beispiel zu sehen, dieser dynamische JavaScript leider hat jetzt auch eine andere Formatierung, ist halt jetzt mit, äh, mit so einer Thumb-basierten Navigation und in dem äh, Desktop-Template ist er halt so ein bisschen anders, mehr desktop-orientiert. Ja, das war jetzt ein ganz kurzer Abriss äh, von OpenCMS und den Einstellungsmöglichkeiten für Templates. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie weitere Fragen haben, gerne hier am Stand bei uns. Danke sehr.